Okay, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Berlin-Brandenburg. Man sieht es da oben auch schon mal... Stell, stell du dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Michael Liebe, ich ähm, leite die International Games Week Berlin. Mhm. Ähm, das ist nach der Gamescom die zweitgrößte Veranstaltung zum Thema Gaming. Der Unterschied ist ein bisschen, dass wir mehr ähm, auf individuelle Events äh, bauen. Also wir sind mhm. eine Dachmarke, die zehn Veranstaltungen in einer Woche in Berlin bündelt. Ähm, das heißt, es gibt die covadis konferenz es gibt das Emails Festival, es gibt Gamefest am Computerspiele, Museum, Investmentbooster, mhm. Investment Booster, Matchmaking den Researching Games Barcamp, Making Games Talents, also zehn verschiedene Veranstaltungen, die jeweils von einzelnen Parteien organisiert werden und äh, auch entsprechend authentisch dann ihre Zielgruppen bedienen. Das mhm. ist so der größte Unterschied. Dann mache ich noch andere Veranstaltungen wie den Intel Buzz Workshop oder den Virtual Reality mhm. Conference äh, Technology Business and Art im November in Potsdam. Okay. Und ähm, jetzt sind wir welche Anliegen? Also gibt es gewisse spezielle oder liegen dir irgendwelche konkreten Anliegen auf der Zunge, wo du sagst, Mensch, da müsste die Politik, also du bist jetzt Berlin, Brandenburg, ähm, Berlin glaube ich eher so, ne? Und, äh, Berlin, und äh, welche, welche konkreten Ziele oder welche konkreten Anliegen gibt es da so an die, an die Politik? Also was, was wäre jetzt so, wo du wirklich rausrufen würdest, hey, tut das ja. mal. Also was schon mal super ist, ist, dass es überhaupt Förderung gibt. Also mhm. das ist ein sehr wichtiges Instrument, gerade die Content-Förderung, die ist ja in NRW, in Berlin, in Baden-Württemberg, und irgendwo anders, sorry, für die anderen ähm, auch gibt ähm, das ist extrem wichtig, gerade für kleinere Studios und gerade für kreative Ideen dass die halt auch mit weniger Risiko umgesetzt werden können es ist allerdings im Großen und Ganzen halt ein Tropfen auf den heißen Stein fast schon also die Budgets, die es gibt für einzelne Projekte stehen selten im Verhältnis zu dem, was eigentlich okay. ein Spiel kostet in der Entwicklung ähm, es ermöglicht sehr viel ja, aber es könnte noch mehr äh, machbar sein ähm, gerade wenn man halt auch will, dass die Leute nicht immer nur so sich selbst ausbeuten, nur um ihren Traum zu mhm. verwirklichen. Und das ist ja auch mit die Aufgabe der politischen Infrastruktur, auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass Leute ja ähm, coolen Inhalt produzieren mhm. können, aber dabei auch ein bisschen äh, ihr Leben äh, gestalten können. Mhm. Jetzt klingt es absurd, Gamesbranche, die Zahlen, die rausgehauen werden, sind ja gigantisch. Jetzt letztens so mehr Umsatz als die Bundesliga in Deutschland. Richtig, ja. Aber hier, was hier produziert wird, ist im Verhältnis dazu lange nicht so erfolgreich. Ich glaube, es sind unter 10 Prozent des gesamten Umsatzes, was in mhm. Deutschland generiert wird, wird von deutschen Firmen überhaupt erst gemacht. Okay. Das heißt, es ist im Gegensatz zu anderen deutschen Branchen in erster Linie eine Importindustrie mhm. und keine Exportindustrie. Ähm, das soll nicht nur durch Content-Förderung äh, Content ähm, verbessert werden, ich glaube, was ein sehr wichtiges Instrument ist, was auch hier so passiert, sind diese Gemeinschaftsstände, da könnte mhm. es noch mehr geben, gerade nach außen hin, also international, dass man nach San Francisco, nach Korea, nach ähm, Kanada, was auch immer halt mit Firmenflieg das ermöglicht ähm, stärker. Dann bei uns in Berlin, was mir fehlt, oder Berlin-Brandenburg, was da fehlt, ist so ein Zentrum. Ähm, so, ein, so ein Inkubator der ähm, Coworking-Kombination, okay. die die Branche bündelt an einem Ort. Und da ähm, würde ich mir wünschen, dass die Politik sich da... Ähm, Instrumente für schaffen könnte, dass es halt klappt, dass wir sowas machen können. Da gibt es viele Leute, die da schon dran schrauben, links und rechts, aber wir kriegen aktuell nicht das hin, dass wir jetzt eine sehr günstige Fläche haben, die wir den Studios anbieten können. Weil durch die Bündelung und den Erfahrungsaustausch, den du dann hast, hilfst du der, der Branche ungemein weiter. Okay. Da gibt es den Dutch Game Garden zum Beispiel in Holland das ein super Vorbild ist, wo auch Public-Private-Partnership sehr fruchtbar funktioniert. Okay. Das wäre so noch so ein Thema. Nur für die Studios oder für die Unternehmen oder auch für die Ausbildung. Das heißt zum Beispiel auch Universitäten. Ähm, naja Ausbildung, äh, witzigerweise, ich bin jetzt gerade auf dem Sprung zum Gamescom-Kongress, wo es genau darum geht, da haben wir eine Panel-Diskussion zur äh, Ausbildungslandschaft in, in Deutschland, wie die Ausbildung besser, oder was die verändern muss vielleicht, wir wissen es ja noch nicht, ähm, damit die Branche besser unterstützt wird. Ähm, ich glaube, also mein Gefühl ist, wir sind schon recht gut dabei, was Ausbildung angeht. Also es gibt gerade in Berlin, hier aber auch hier in Köln, äh, ziemlich viele Hochschulen, die äh, gamesorientierte Studiengänge anbieten und Abschlüsse anbieten. Das ist schon ganz gut. Ähm, was da halt spannender wäre, aber das ist auch nicht nur games-spezifisch, sind eben diese Ausgründungsförderungen. Mhm. Ähm, wenn man sich MIT oder Silicon Valley anguckt, das ist, weil die Unis einfach so wahnsinnig viel dafür getan haben, dass ihre kreativen Köpfe danach auch äh, Startups gründen können, da dann frühzeitig äh, helfen, dass die mit Investoren verbunden werden und so weiter. Das passiert in Deutschland generell. Schon, aber noch ein bisschen weniger, als es äh, sein kann. Wie groß, ist denn, wie groß ist denn so die Bereitschaft von Investoren ähm, in so ein Startup zu, in also zu investieren? Ja. Dann äh, Gamesbranche ganz schwierig, äh, weil super hohes Risiko. Es äh, kommen jeden Tag 1.000 Spiele raus äh, weltweit gesehen. Oh. Da muss man erstmal durchkommen, alle gehen auf Free-to-Play, die Investoren gehen alle auf Free-to-Play Mobile, dafür kriegt man noch Geld, aber jetzt Entwicklerstudios, die so KMU-mäßig um die Ecke kommen und halt so ihr kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen aufbauen wollen, das halt keine Exit-Strategie hat, dafür Geld zu bekommen ist extrem schwierig und auch da in den Markt durchzukommen ist sowieso schwer. Also ja, das ist äh, für Investoren nicht so attraktiv. hat Games. sich denn der Markt in den letzten Jahren so verändert? Also ich kenne das jetzt, äh, man, man, man hat die großen Publisher ähm, wie Ubisoft oder EA, ja. die, die haben dann viele Studios auch unter sich. Ja. Aber jetzt bei dem Mobile Gaming hat sich ja jetzt vieles getan, dass viele für sich ja. was machen. Hat sich da sehr viel oder auch gerade Self in Berlin. Self-Publishing. Genau, das Self-Publishing hat sich da sehr vieles in Berlin auch getan. So. Ja, also wir haben ja Vuga-Vorzeigeunternehmen, mhm. was äh, Self-Publishing angeht äh, für Mobile Games. Ähm, selbst etablierte Studios wie wie Jäger orientieren sich in die Richtung, das haben, ist noch nicht ganz klar, was da jetzt passiert, aber <lacht> ist spannend <lacht> Entschuldigung, viele Indies ähm, gehen sowieso auf Self-Publishing also dank Steam ist sowas halt auch möglich mhm. ähm, Steam Greenlight und aber auch so Crowdfunding-Instrumente äh, sind sehr populär nach wie vor und immer populärer auch tatsächlich So das Self-Publishing ähm auf der einen Seite überlebensnotwendig wird, also selbst wenn man einen Publisher bekommen will, muss man auch eine gewisse Sichtbarkeit schon vorher mhm. haben. Und zweitens aber eine sehr schöne Möglichkeit ist, unabhängig zu bleiben einfach mhm. und seinen Traum und seine Inhalte so auch zu kommunizieren, wie ich sie verstehe, und auch von seinen eigenen Zielen treu zu bleiben. Also von daher ist Self-Publishing nicht unbedingt nur eine leidige Notwendigkeit, sondern auch eine sehr große Chance, die viele Studios äh, aufgreifen. Gibt es denn Trends? Dann letzte Frage noch, gibt es denn Trends, die deutsche Unternehmen äh, jetzt besonders aufgreifen sollten, wo sie eine große Chance haben, äh, nochmal äh, groß aufzutrumpfen? Qualität. Qualität ist immer das Entscheidungskriterium für Erfolg. Da sind wir schon ganz gut dabei. Also das heißt nicht, dass Sie da besser werden müssen. Das ist gut da. Wo äh, äh, äh, mehr passieren kann, ist eben auch in der Selbstvermarktung. Also das ist keine deutsche Tugend, ähm, selber anzugeben so. und irgendwie laut draußen rumzuschreien, ich bin der Beste hier, bei my shit. Ja. Das machen halt andere äh, Kulturen viel erfolgreicher und viel besser. Ähm, da haben wir äh, sehr viel äh, Nachholbedarf selbstbewusst aufzutreten, weil die Sachen sind gut, die hier rauskommen, und dann aber auch ähm, ein bisschen mit der breiten Brust halt rauszugehen und zu sagen, hey, mein Spiel ist total geil, ähm, ich bin geil und äh, kauft mein Spiel. Also da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, dann vielen herzlichen Dank und äh, ja, äh, kümmern ja. Sie sich um den Nachwuchs. <lacht> <Ja. lacht> Danke schön.